der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Hardware-Video. Heute stelle ich euch Quest 2 Upgrades vor und äh, ja, das Ganze von der Firma Modicap und ich habe ja schon einige Sachen von Modicap vorgestellt und äh, ja, jetzt gibt es hier für die Quest 2 auch äh, das Black Edition, das habe ich auch schon mal für die Quest 1 vorgestellt und äh, ja, ist eine Alternative zu äh, allen anderen äh, Headstraps, die es so gibt und das möchte ich euch mal gerne ein bisschen vorstellen. Dazu mache ich mal ganz kurz hier auch meinen Monitor weg. So. Ja, so sieht es aus. Ich zeige euch auch gleich äh, noch mal ein Montagevideo, wie das äh, anzubringen ist. Ist relativ einfach, aber äh, hat man relativ zwei, drei Minuten ist man damit fertig. Es wird einfach nur ähm, hier drauf geschoben und ja, schon ist es. Man muss nichts bohren, Schrauben oder sonst was. Und äh, ja, über die Kopfhörer brauche ich eigentlich ja fast kein Wort mehr zu verlieren, also sind die Sennheiser HD25 und die sind einfach einsame Spitze. Kosten, wenn man die ein, einzeln irgendwie kauft, als, als normalen Kopfhörer, ich glaube so 120 Euro, glaube ich zumindest, und äh, ja, da kann man schon erahnen, dass es halt nicht ganz günstig ist, aber äh, der Sound hier ist echt einmalig und es gibt mit Sicherheit günstigere Sound äh, Alternativen, aber äh, ja, ich möchte das, denen hier nicht mehr missen, also ja, die haben Power, die Bässe kommen richtig krass rüber und äh, ja, Soundklarheit ist auch gegeben und seitdem macht es auch äh, viel mehr Spaß mit der Quest äh, zu spielen, egal ob Quest 1 oder 2 und äh, ja, ihr könnt das äh, Black Edition auch ohne die Sennheiser Kopfhörer bestellen, ihr könnt die Sennheiser Kopfhörer einzeln bestellen und äh, das zeige ich euch gleich alles auf seiner Homepage. Und äh, natürlich ist das Preis leistungsmäßig am günstigsten, wenn ihr das so im Komplettpaket kauft. Das zeige ich euch auch gleich auf der Homepage, äh, wie es mit den Preisen aussieht. Und äh, ja, bevor wir zum Montagevideo kommen, äh, zeige ich euch mal ganz kurz so, äh, wie das Ganze hier aufgebaut ist. Also wir haben hier hinten einen, einen Regler. Ne? Den kann ich reindrücken und dann kann ich den drehen und damit das Headset festziehen. Ja, fest an meinen Kopf drücken, sage ich mal, und äh, in die andere Richtung geht es auch wieder groß. Und äh, wir haben abnehmbare Polster, einmal hier oben. Hier drunter be befindet sich dann auch nochmal eine kleine Verstellung. Ja, Hier ist der Pin drin und äh, je nachdem, ob man es enger oder größer stellen möchte, muss man einfach dann hier auspinnen und ja, das Ganze dann verstellen und wieder an eine anderen Position einklicken. Also all, eigentlich auch relativ schnell gemacht und easy. Also da gibt es auch eigentlich keine Probleme. Dann haben wir ähm, hinten noch ein Polster. Das ist auch über Klett abnehmbar. Also alles, was man abnehmen kann, ist, kann man dann auch gut waschen. Ne? Ist auch ein, ein großer Vorteil, sage ich mal. Und äh, ja, ist relativ einfach auch anzuziehen. Das zeige ich euch jetzt mal. Ich habe die VR optikalinsen Linsen drin. Deshalb ziehe ich jetzt erstmal meine Brille aus, weil sonst komme ich mit der Höhe nicht hin. Dann zeige ich euch mal ganz kurz, wie das funktioniert. Ich muss ein bisschen auf mein Mikrofon aufpassen. Aber wie ihr seht, man kann es relativ schnell anpassen. Und auch die Kopfhörer kann ich nach oben oder nach äh, unten stellen. Also äh, ist echt mega einfach zu, zu verstellen. und ja. Schon fertig. Es sitzt echt gut, muss ich sagen. Äh, ich kann mich auch schnell bewegen, da wackelt es nichts Großes. Natürlich ein bisschen hier vorne, aber das habe ich äh, mit dem normalen Headset auch. Kann es natürlich auch noch ein bisschen fester drehen. Das Einzige, was ich so zu bemängeln habe, äh, wenn ich so mich bewege, dann kommt mein großer Zinken halt an die Linsen ran und äh, ja, es, es wackelt hier halt ein wenig. So, also an- und ausziehen ist echt kein Problem, geht easy von der Hand und äh, ja, also äh, mir, mir gefällt es auf jeden Fall, ist eine ne gute Al Alternative. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ähm, dass mir die Lösung hier fast besser gefällt, also das sind die äh, Modicap äh, Sennheiser HD25, oder das Quest 2 Soundkit, sage ich mal, mit den Heiser HD25 Kopfhörern und der Halterung. Und äh, das, ge das äh, Paket gefällt mir einen Tick besser als die Black Edition, muss ich sagen. Auch wenn es äh, trotzdem eine gute Halterung ist, ein gutes Headstrap ist. Aber ähm, das Elite Strap liegt hinten einfach irgendwie für mich jetzt bequemer an. Muss ich, muss ich einfach sagen, weil äh, hier das liegt halt hin schön am Hinterkopf und äh, ich kann es bequem anziehen und es, es drückt nicht und äh, nach langen Spielen habe ich hiermit echt keine Probleme mit dem Elite-Strap. Bei langen Sessions muss ich sagen, ich habe mal zwei Stunden jetzt mit der äh, auch ge gezockt, ähm, an einem Stück, ich habe schon länger, <lacht> ein bisschen länger damit gespielt, aber äh, dann fängt es bei mir hinten ein bisschen an zu drücken, also weil es halt hier mehr punktuell aufliegt als bei dem Elite-Strap, ne, da verteilt sich das Ganze am Hinterkopf, der ist äh, schön in der Halterung drin, sage ich mal, und äh, ja, also für, für meinen Kopf ist es äh, die bessere Alternative, das so zu machen, und äh, das könnt ihr natürlich auch so bestellen, natürlich gar kein Problem. Und bevor wir jetzt auf die Homepage gehen, zeige ich euch das jetzt mal als Montagevideo, also dass ihr mal seht, wie wird das Ganze montiert. Und danach sehen wir uns auf der Modicap Homepage. kommen beim Montagevideo vom Modicap Black Edition für die Quest 2. Und als allererstes müssen wir natürlich erstmal das originale Headstrap der Quest 2 entfernen. Das heißt, wir werden erstmal das Face Cover entfernen.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 So Leute, da sind wir auf der ja, Modicap-Seite oder KBTech. und äh, das ist, gehört alles zusammen. Und äh, ja, hier bin ich mal in den Shop gegangen und habe einfach mal auf VR geklickt. Da seht ihr echt so viel Zubehör, was ihr euch äh, besorgen könnt äh, beim, beim Bernd Kaltenbach. Und äh, ja, hier könnt ihr super viele Sachen äh, bestellen. Hier sind zum Beispiel die Zusatzpolster noch, äh, die ich euch eben gezeigt habe. Und hier auch noch mein Hinterkopfpolster. So wie ich es äh, auch eben noch abgemacht habe. Und ja, hier gibt es so viele Sachen. Und äh, ja, hier ist das Komplettpaket Modicap Black Edition Quest 2 mit Soundkit. Und äh, das ist das, was ich äh, jetzt hier habe. Das ist das Komplettpaket für 149 Euro. Und äh, das alles dabei, ähm, Soundkit, Black Edition, Kabel, ne, das, alles das, was ihr braucht um äh, ja das anzuschließen, ist dabei, mit Polstern und so weiter und so fort. Also das kostet 149. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, äh, das Modica Black Edition ohne Soundkit zu bestellen. Dann äh, kostet das 59 Euro. Und ähm, ja, also ich kann nur von, von mir aus äh, sagen, ich möchte auf Soundkit nicht mehr verzichten, äh, besonders bei der Quest mit dem äh, ultra schlechten Sound. Ähm, ja, das ist, ist halt äh, meine, ja, meine Meinung dazu, ich kann mit dem Lautsprechern in der Quest äh, nichts anfangen und äh, ich, ich liebe die äh, Sennheiser einfach und die sind super bequem, drücken nicht und äh, liefern halt super Sound ne? also das wäre das äh, Paket äh, ohne Soundkit und ähm, hier könnt ihr jetzt das äh, Paket Soundkit für die Quest 2 bestellen und ähm, ja, dann habt ihr das so wie hier. So wie ich es hier habe. Und äh, das sind die Teile, die passen halt ans originale Headstrap der Quest 2 und auch an Elite-Strap. Also ist auch kein Problem, das könnt ihr äh, ja, dann einfach ohne Probleme montieren. Hier sehen wir es auch nochmal. Und äh, das Gute ist halt, dass man das echt bequem überall hin und her schieben kann, ne? Also ich, ich muss echt äh, die letzte Position haben, dann passt es bei mir optimal. Man kann es dann auch nochmal hier in der Höhe verstellen. Ne, das kann man dann hier hoch, runter, wie man möchte. Das äh, kostet dann 129 Euro und äh, wie ich eben schon gesagt habe, die HD25, wenn man die einzeln kauft, sind die schon ziemlich teuer. Und ähm, ja, da ist halt äh, auch nochmal der Grund, warum das Ganze so teuer ist. Wir haben hier natürlich auch noch mal ja, ein bisschen Arbeit drin äh, von, von der Halterung. Ne? Muss natürlich auch alles angepasst werden, äh, entwickelt werden, gedruckt werden und ja. Das ist natürlich alles hier in den Preis dann inbegriffen. Das muss man natürlich auch mal äh, so, so äh, sehen. Ne? Wie gesagt, mein kleines Fazit ist halt, äh, es ist äh, ein gutes Headstrap, muss ich sagen wenn ich jetzt die Alternative habe, also originale Quest 2 Headstrap ähm, oder das Black Edition, würde ich definitiv zum Black Edition greifen, weil das Originale geht für mich gar nicht. Hier ist natürlich auch wieder der Nachteil, dass ich, wenn ich das montiert habe, und hier haben wir ja auch ähm, diesen, diesen Versteller, viele Leute benutzen das natürlich auch zum Netflixen und äh, Big Screen und so weiter und so fort. Man kann sich hiermit nicht mehr bequem hinten irgendwo anlehnen. Das äh, ist nicht mehr so einfach möglich. Hier geht es noch, weil es nicht so arg rausguckt, aber es ist auch schon ein bisschen störender. Mit dem originalen Questband hat man das nicht. Ne? Da hat man äh, einfach nur dieses Band und das stört absolut nicht, äh, ist bequemer. Das muss man hier natürlich nochmal so ein bisschen als Minuspunkt sehen. Und ähm, wenn ich jetzt aber die Alternative habe zwischen Elite-Strap mit dem Soundkit, dann entscheide ich mich äh, für das Elite-Strap mit dem Soundkit, so wie man das hier auch sieht. Ne? Also das ist für mich das äh, plus Ultra, was die Quest betrifft. Und ähm, ja, wie gesagt, hier auf dem Bild sieht man nochmal das mit dem originalen Quest-Headstrap. Passt äh, auch. Auch wenn es hier so ein bisschen rein fotomontiert ist. <lacht> Aber äh, das habe ich auch hier getestet und das bleibt auch ohne Probleme. Also das erstmal dazu. Ähm, mein Fazit, wenn ihr da Fragen zu habt, gerne nochmal in die Kommentare. Und äh, ja, jetzt haben wir hier noch ein paar Neuigkeiten auch auf dem auf, dem, äh, auf der Shopseite. Und das ist eine Modicap-Wandhalterung, die habe ich nicht hier aber die wollte ich euch auch mal, mal kurz zeigen, kostet 99 Euro und das ist halt ein Korb, den man muss mal schauen, wo man es am besten sehen kann. Den kann man hier auf jeden Fall mit drei Schrauben an die Wand befestigen und äh, ja, da kann man dann äh, ohne Probleme das äh, Kopf Ach, das Kopfband, das, äh, das VR-Headset drauflegen. Wir können, äh, hier ist nochmal eine Halterung, um äh, die Touch-Controller oder sonstige Controller mit dem Band einfach aufzuhängen. Ähm, ja, man kann solche Controller hier auch direkt reinpacken. Und äh, ja, hier sehen wir es nochmal mit der Pico, die liegt auf. Und ja, hier kann man Ladegerät und sonstiges auch noch verstauen. Hier sehen wir es auch nochmal mit der Quest 1. Quest 2 mit Black Edition. Ne, eigentlich eine ne praktische Sache. Muss man, äh, muss man natürlich überlegen, ist einem das halt 99 Euro wert und äh, ja, was gibt es für Alternativen. Aber ich wollte euch das echt nicht vorenthalten. Ich finde es eigentlich eine coole Sache. Also ich habe einfach immer alles hier auf dem Tisch liegen und äh, ja, manchmal äh, darf ich echt nicht die Kamera dahin schwenken, da, weil da ist äh, absolutes Chaos. Hier sieht es schön aufgeräumt aus in dem Bereich, aber äh, da ist manchmal echt Land unter, sage ich mal. Ja, das war die Modicap-Wandhalterung. Äh, sind äh, 50 Stück verfügbar und äh, soll eine Limited Edition sein und danach ist dann auch scheinbar erstmal Schluss. Und... Ähm, dann haben wir noch für, die, für das Black Edition äh, ein, ein Modicap Powerpack und ja, wie wir hier sehen, das wird hinten an die Black Edition dran geklickt. und äh, ich zeige euch das mal ganz kurz in, in groß. Hier seht ihr diese, diese Halterung und genau da setzt dieses, ähm, dieses Powerpack an und wird da befestigt. So, hier auch nochmal, hier wird es reingeklickt, was ich euch gerade im äh, Video gezeigt habe, äh, im, in groß. Und hier sehen wir den Bernd Kaltenbach. Und der Bernd Kaltenbach hat mir gesagt, durch dieses ähm, zus zusätzliche Gewicht hinten ist die Gewichtsverteilung jetzt äh, viel besser. Und äh, dass die Quest 2 drückt sich halt dann auch nicht mehr so stark nach unten, weil es halt einfach besser austariert ist. Und ja, das kann ich mir halt gut vorstellen, weil wir hier ein Gegengewicht haben und ja echt cool aus, finde ich, und äh, ja, kostet 49 Euro mit Halterung und mit dem passenden Kabel auch, was äh, dann die, auch die passende Länge hat. Natürlich dann auch wichtig, ne. Schauen wir nochmal hier kurz rein. Ne, optimal gibt es halt für verschiedene Headsets. Und äh, ja, die Powerbank hat äh, 5000 mAh und äh, ja 2 Ampere Input und hat einen Output von 5 Volt und 2,4 Ampere und äh, ja, hier schreibt er ab sofort könnt ihr eure VR-Brille 4 Stunden und mehr nutzen, ohne Laden oder am Kabel zu hängen. Also ist äh, natürlich ein, ein Vorteil ne, mit so einer Powerbank, manchmal äh, ist es bei mir auch echt kritisch, wenn ich äh, Aufnahmen mache und äh, ich spiele dann und teste so ein bisschen vorab, schon mal bevor ich das Spiel äh, überhaupt aufnehme. Und ähm, ja, dann ist es mit dem Akku echt teilweise kritisch, äh, dass ich das noch hinkriege und dann muss ich das zwischenladen und äh, da ist eine Powerbank natürlich äh, von Vorteil. Ne? Hier sehen wir nochmal den Powerbank-Käfig und hier hinten auch schön das Modicap-Logo. Ne? <lacht> und äh, ja, das kostet 49 Euro und hier haben wir das Ganze nochmal als Duo-Paket da kostet es 69 Euro, also nochmal vergünstigt, weil wir halt hier nur eine Halterung dabei haben und haben direkt, ja, ein, ein Kabel ist dabei, eine Halterung und zwei Powerbanks und dann seid ihr bei 69 Euro. Also auch eigentlich eine coole Alternative, muss man dazu sagen, dass es halt auch nur für die Black Edition hält, äh, weil man hier diesen, diesen kleinen Haken hat. Ne? Ja, das war es dazu und äh, ja, dann nochmal Ganz kurz hier die Cleanbox in Zeiten von Corona und äh, den ganzen anderen Viren, Pilzen und sonstiges äh, haben wir hier nochmal die Cleanbox. Fand ich ganz interessant. Ähm, ich war ja beim äh, Bernd Kaltenbach zu Besuch äh, im Schwarzwald und da habe ich auch ein Video zu gemacht. Werde ich euch definitiv äh, in die Infobox packen und am Ende auch in Abspann mal einblenden. Da gibt es dann auch ein kleines Video zur, zur Cleanbox. Ist natürlich jetzt eher was für Freizeitparks und so weiter. Also nichts für, ähm, ja, Privatleute, sage ich mal, weil das Ding auch gar nicht so günstig ist. Aber für Showrooms, Freizeitparks und so weiter und so fort echt äh, super wichtig, finde ich. Und ja, das wollte ich euch auch noch mal kurz zeigen. Und das habe ich auch schon mal hier in der vr News Sendung gezeigt. Äh, das ist das Moody Cap VR Plunge. Und äh, ja, hier haben wir so eine Tauchermaske. Und äh, da gibt es dann quasi eine Handyhalterung dran, die ist hier mit verbunden mit, mit dieser Tauchmaske und hier vorne ist das Handy halt drin, ein Smartphone, äh, was wasserdicht ist und auch wenn das hier dann wasserdicht ist, aber das Smartphone ist auch wasserdicht und ja, so können wir quasi wirklich in, im Schwimmbecken oder im Pool tauchen und können dann in andere Welten hinabtauchen und äh, ja, auch echt echt coole Sache finde ich äh, auf so eine Idee muss man erstmal kommen also Hut ab dafür für die Idee und äh, ja wie gesagt man Einzige was man lernen muss ist mit dieser Tauchmaske klar zu kommen wenn man das dann drauf hat äh, dass wie man damit atmet und schnorchelt und so weiter ist das äh, einfach, einfach zu handeln, sage ich mal und äh, ja ich würde es auch gerne mal ausprobieren ich habe es auch noch nicht ausprobiert aber äh, ja da gibt es auch verschiedene Software für und so weiter und so fort. Und wenn ihr da Interesse habt, ja, schreibt einfach den Bernd mal an und äh, dann gibt es da mit Sicherheit auch genauere Infos dazu. Ja, Leute, das war mein kleines Modicap Video zur Quest 2 Black Edition und äh, sonstiges Zubehör dazu und äh, ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr gerne unter die Kommentare stellen. Oder besucht uns einfach auf unserem dreiflatingo Discord. Der Link dazu ist auch unten in der Beschreibung. Und ja, da stelle ich auch gerne äh, Rede und Antwort, sage ich mal. Da, stelle, da stehe ich, Rede und Antwort. <lacht> ja Leute, ich hoffe euch äh, hat es gefallen. Wenn ja, jetzt ein Like raushauen. Und äh, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.